Lehrenden und liebe Lernenden, <lacht> ähm, heute wollte ich euch äh, noch eine, ein interessantes Portal zeigen und das heißt Deutsch -Info. Ihr könnt einfach äh, bei Google zum Beispiel deutsch.info zu schreiben und dann äh, seht ihr auch ähm, mehrere mehrere Webseiten und ähm, als erste wird dann auch äh, diese Webseite erscheinen, also deutsch, wie ihr seht, ähm, deutsch.info.de. So äh, und äh, diese Webseite oder diese, ähm, äh, genau, also das ist jetzt äh, ein Projekt äh, von der Europäischen Union, äh, sieht man hier. Von erasmus plus dass das quasi durch die europäische kommission finanziert wird und äh, das ist dann natürlich für benutzer dann auch kostenlos und ähm, genau ich möchte euch zeigen was ihr hier machen könnt und ähm, warum ihr das überhaupt benutzen solltet also ähm, man kann dieses portal ähm, aus der Rolle der Lehrenden und aus der Rolle der Lernenden benutzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Deutsch lernen möchte, dann kann ich hier natürlich auf die Kurse gehen und dann sehen wir, es gibt vier Kurse von A1 bis B2 und äh, dann kann man äh, die jeweilige Stufe sich auswählen, zum Beispiel die Stufe A2 und dann sieht man auch, ähm, welche Inhalte man in diesem, ähm, in diesem Kurs lernt. Ähm, also Feste feiern, Gesundheit, Ausbildung, Beruf, Familie, Freunde, Umwelt und so weiter. Und äh, dann kann man auf eins klicken. Und hier an dieser Stelle muss man sich dann anmelden, was aber auch kostenlos ist. Also falls ihr noch nicht ähm, registriert seid, ähm, dann müsst ihr euch erstmal registrieren. Ähm, ich bin das aber schon und äh, genau, dann äh, melde ich mich einfach ein. Und äh, dann sieht man auch ähm, zum Beispiel Wegweiser in der Apotheke. Und äh, erstmal äh, kann man sich das Ganze anschauen, natürlich, und man kann sich es auch anhören. Ne? Ähm, ich würde vielleicht äh, den Lernenden äh, erstmal vorschlagen, äh, dass sie sich das Ganze durchlesen und man kann auch jeden einzelnen Satz, wie sie sehen, äh, anklicken, damit es vorgelesen wird. Äh, und äh, Nee, Quatsch. Ich habe jetzt Quatsch erzählt. Das wird nicht vorgelesen, aber man kann dann quasi die, jedes einzelne Wort quasi anklicken und das wird dann auch übersetzt. Und hier seht ihr, man kann dann auch die Referenzsprachen quasi auswählen, also Englisch, Deutsch oder... Deutsch, keine Ahnung, ähm, Türkisch, <lacht> dann ähm, übersetzt er mir die Wörter, wenn ich das anklicke, dann auch auf Türkisch, ne? zum Beispiel haben, ähm, sahib Olmak, ähm, ich entschuldige mich <lacht> bei allen türkischsprachigen Menschen für meine Aussprache, äh, genau, oder man kann sich das anhören, Bitteschön. Guten, Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ich brauche Tabletten gegen Kopfschmerzen. Ich habe ge das kann man natürlich dann auch stoppen und beliebig oft sich anhören. Ähm, genau, also wenn man dann fertig ist, kann man da fertig drücken. Und äh, weiter. Genau. Wörter und Wendungen. Am besten, also dann gibt es dann noch ähm, Vokabeln quasi zu dieser Lektion, ähm, dass man sie sich das noch dann noch mal anschaut, ähm, weil sie neu für einen sind und genau noch mal vielleicht ähm, übersetzen lässt, wenn man etwas nicht verstanden hat und dann äh, drückt man wieder auf fertig Genau, und dann gibt es auch schon Aufgaben. Ne? Ähm, also vorher waren das äh, quasi Hörverstehen, äh, Leseverstehen und dann Wortschatzübungen. Und äh, hier kommt man dann auch schon zu produktiven Übungen. Also man muss selber dann aktiv werden. Äh, genau, und dann muss man das quasi dann... Ähm, zuordnen und äh, man bekommt dann auch Feedback. So, das war jetzt zum Beispiel ein Beispiel ähm, für die Niveaustufe A2. Natürlich sind dann alle Übungen äh, unterschiedlich. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass äh, jeder Kurs und äh, jede, jeder Kapitel, sagen wir so, äh, so auf, aufgelistet ist, wie, ihr, wie wir das hier gesehen haben. Genau, dann was gibt es noch? Also Kurse haben wir quasi gesehen. Dann gibt es noch extra Erklärungen für Grammatik. Wenn man jetzt zum Beispiel auf Adjektive drückt, ne? genau, also wann benutzt man Adjektive, was ist das Steigerung der Adjektive, ähm, Vergleichkonstruktion, Adjektivdeklination und und und? Also, es ist wirklich super viel Information. Ähm, das kann man auch sehr gut als Lehrkraft benutzen, um einfach nur die Übersicht sich nochmal anzuschauen. Und wie gesagt, es sind dann auch mehrere Themen, äh, die hier dann auch erklärt werden, auch Präpositionen und Phonetik und alles. Und dann gibt es noch einmal Mediathek. Äh, Mediathek, äh, da findet man dann quasi alle Medien, <lacht> äh, die man hier beim Portal sieht. Und äh, man sieht dann auch den Autor und den Schwierigkeitsgrad, äh, die Länge äh, und äh, genau, es gibt dann dann mehrere Seiten, also das sind äh, zusätzliche Lehrmaterialien. Und was ich noch dazu sagen wollte, ähm, also die, das Portal selbst ähm, und die Inhalte, die durch Deutschinfo quasi veröffentlicht wurden, stehen alle auch unter Creative Commons Lizenzen. Also ich glaube, das findet man hier. Äh, genau, das sieht man hier, äh, dass die Inhalte quasi urheberrechtlich geschützt sind und die stehen unter Creative Commons Lizenzen Lizenz <lacht> Namensnennung nicht kommerziell und keine Bearbeitung. Das bedeutet, dass wenn äh, Sie das jetzt für Ihre Klasse zum Beispiel benutzen möchten und äh, dann können Sie das alles äh, ohne Bedenken machen aber man darf das natürlich äh, jetzt nicht irgendwie kommerziell benutzen und kommerziell bedeutet jetzt nicht, dass ihr das jetzt auf einmal alles kopiert und damit Geld verdient, sondern das bedeutet auch, wenn ihr zum Beispiel einen Blog betreibt ähm, und äh, bei diesem Blog äh, irgendwie Werbung schaltet oder so, dass man das eigentlich auch nicht benutzen darf. Das muss man natürlich ähm, bedenken und äh, das äh, genau also dazu könnt ihr auch mehr Informationen lesen bei Creative Commons selbst und äh, dazu mache ich jetzt äh, nicht jetzt und dann später irgendwann auch noch ein Video weil das ein wichtiges Thema ist so dann gibt es noch extra Unterrichtsmaterial genau ähm, Zusatzmaterial oder man kann selber einen Quiz generieren und äh, Genauso so Pakete. Also hier zum Beispiel gibt es dann Poster, zum Beispiel zum äh, Thema Artikel, der die das, dann sieht man die ähm, Endungen für jeden Artikel. Oder es gibt auch hier beim Unterrichtsmaterial auch so Hefte, was ich auch total cool finde. Ähm, es sieht zwar etwas ähm, kindlich aus, aber auch Erwachsene können gerne damit lernen und ähm, dazu zum Beispiel gibt es dann ein Arbeitsheft, manchmal gibt es ein Arbeitsheft und noch genau hier zum Beispiel auch eine Audiodatei und noch ein Spiel und äh, das alles kann man sich einfach runterladen, hier alle Dateien runterladen als ähm, zip Datei und äh, das kann man dann auch in seinem Unterricht benutzen. Ähm, wir machen das mal kurz, schauen, was da so Schönes in so einer Datei drin ist. Und hier äh, bei den Stichwörtern kann man jetzt auch schon sehen, also es gibt ein Wildwörterbuch, ähm, Feinkostladen, also das sind quasi die Themen, die dann äh, angesprochen werden. Und hier sehen wir auch den Inhalt, ne? also so sieht es aus, erstmal die Einführung und wie man, also Didaktisierung so ein bisschen, so und hier gibt es dann auch Übungen, ne? was kann man, also erstmal muss man sich die Dialoge anhören und dann schauen, welche Lebensmittel oder welches Essen kann man dann beim Naschmarkt kaufen. Und ähm, wie gesagt, also das ist alles jetzt ab zehn Jahre, aber ähm, ich finde nicht, dass jetzt äh, Erwachsene irgendwie ein Problem damit hätten, sich solche Bilder anzuschauen und die Übungen zu machen. Genau, das kann man wunderschön auch für Erwachsene benutzen. So, und dann gibt es noch eine Audiodatei. Wir spielen das am kurz ab. Heute sind wir in Wien. Genauer gesagt am Naschmarkt. Fragen die Besucher, was man hier alles machen kann. Genau, und ähm, das ist dann alles quasi abgestimmt mit dem Heft. So, das würde ich, ich euch auf jeden Fall ins Herz legen. Ähm, probiert es mal aus und... Äh, Genau, also das äh, kann man immer gebrauchen, sagen wir so. So, dann gibt es noch praktische Informationen, ähm, also über Deutschland oder über Österreich und ähm, dann gibt es noch Tests, heißt es. Ähm, ja, genau, auch wieder Deutschland und Österreich. Ähm, ich würde sagen, das ist eher so ähm, landeskundemäßig und ähm, vielleicht ab B2, ne? weil ähm, die Vokabeln auch schon, ähm, ja, die sind schon kompliziert. Ne? Also welches Amt gehört in Deutschland zur Gemeindeverwaltung und ähm, ich habe das jetzt auch schon mit ein paar deutschen Kollegen ähm, ausgetestet und nicht alle wussten äh, die richtigen Antworten. Aber ähm, wenn man jetzt zum Beispiel etwas anklickt, na dann gibt es ja auch Feedback. Also ich habe jetzt zum Beispiel was falsch ähm, angeklickt und dann zeigt er mir, was eigentlich richtig ist. Genau, und in Foren kann man dann noch austauschen. Ähm, man kann dann selber irgendwas dazu schreiben und äh, man sieht, es sind dann auch mehrere Leute, die irgendwie Fragen gestellt haben oder um, Feedback gegeben haben. Das würde ich euch auf jeden Fall ähm, auch, also jetzt nicht vorhin, aber, aber allgemein dieses Portal, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und ähm, wenn ihr dann auch... Äh, Deutsch lernt jetzt und nicht lehrt, dann könnt ihr auch Wörterbücher primär benutzen. Ich habe das schon, schon mal so ein bisschen äh, gezeigt, dass man dann zum Beispiel das Wort Tisch hier gleich ein, bei diesem Portal ähm, übersetzen lassen kann, ohne jetzt irgendwie in eine andere App oder ähm, genau zu wechseln oder sein ähm, Wörterbuch rauszuholen. So und äh, ja, wenn ihr an weiteren interessanten Themen <lacht> quasi ähm, auch also interessiert seid, äh, dann könnt ihr auch unsere Blog-Webseite öffnen, da gibt es viele Informationen zu dem Projekt selbst. Und wenn ihr dann ganz nach unten scrollt oder unter Mehr und dann Blog anklickt, dann seht ihr auch andere Portale und Apps und Anwendungen, die wir getestet haben und die uns sehr gut gefallen haben, die dann auch Sinn machen, sie dann im Unterricht einzusetzen oder damit zu lernen. So, und äh, damit verabschiede ich mich von euch. Ähm, Nochmal vielen Dank äh, fürs Zusehen und Zuhören. Und äh, genau, das nächste Thema... Uh, könnt ihr auch selber bestimmen. Ich würde auch gerne von euch so ein bisschen Feedback bekommen, was ihr noch gerne kennenlernen wollt. Uh, das könnt ihr gerne auch in Kommentaren schreiben. Ich wünsche euch allen einen ähm, sehr schönen Nachmittag und ich hoffe, dass es bei euch nicht so wie bei uns regnet und grau aussieht. Ciao, ciao!